Und so wie es ausschaut, gibt es heute keine Lightning Talks, äh, aber Veranstaltungshinweise. Wer äh, mag die? Ja, bitte. Und, äh, <lacht>